Ja, machst du hier zurück. Du könntest. Du Tomaten essen. Wo? Hier, cool. Hier, cool umhängen. Hier, cool abhängen. Hier, cool abhängen. <lacht> oh, ich glaube, die Pflege läuft ins Bild. Ja, das ist doch gut. Du müsstest irgendwas wieder eine Tomate in die Hand nehmen oder einen Apfel oder was? Was du magst. Du kannst den Ball in ein. kannst du auch ein Messer nehmen dazu oder dass so. du gerade den Aber schneidest? Okay. Äh. Also jetzt fangen wir das fotografieren, an. Ne? Okay. Und jetzt kannst du tatsächlich so locker, wie wenn du äh, äh, ja da eher, eher Richtung Fenster rausschaust okay. und einfach so hochkonzentriert, hochkonzentriert Welt verloren. <lacht> Schlechtes Innen. <lacht> um das, <lacht> <anders>. das, <lacht> das Lager bin ich an dir. <lacht> rechte obere Ecke vom Fenster. Ja, ja, ja. Na, die, äh, die diese Finger rechte. Ja, die hintere. Von ah, diesem, ah, ja. Von diesem, die, die ja, genau, super. Ja, okay. <lacht> Meine das ist nur die selber gemacht. Die habe ich jetzt gegrinst. Guck mal hier, Frieda. Um es Enkelgerechtigkeit. So, habe ich den fotografiert und das ich so, <lacht> <Moins>. <lacht> das ist nicht oh, so gescheitert. Moins. Der Kann ich auch kann ich auch, so, dann auch Komm her. Genau. Ja. ja. Vielen Dank. Schau mal an. wir schon zusammenpacken und in der Ecke, Was ich da vorne drin so, jetzt fährt es nicht wieder weg. Ja. So, jetzt machen wir einen Kaffee